In den letzten Tagen habe ich zwei Schüler, die mich auf YouTube kennengelernt haben, trainiert. Und das Hauptthema war, mehr Länge mit den längeren Schlägern. Mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit zu erreichen. So, wenn du den Ball weiterschlagen möchtest, ist dieses Video ganz sicher gut für dich. Das kannst du übrigens, das was ich in dem Video zeige, kannst du schön zu Hause üben. Vorausgesetzt... Du hast Luftbälle. Okay, so, viel Spaß beim Zuschauen. So, Wenn ein Schüler zu mir kommt und, und es ist meistens äh, die, die Herren, ähm, die haben sehr viel Kraft, aber trotzdem fliegen die Bälle nicht so weit. Dann als erstes lasse ich die folgendes tun. Mit einer Hand schwingen, also mit der rechten Hand die Rechtshände. Und bitte den Schläger da greifen, wo, da wo die rechte an normalerweise wäre beim Griff. Dann lasse ich die erstmal ein paar Probeschwünge machen. Und sofort, weil man jetzt nur mit einer Hand schwingt, das Gewicht des Schläges sorgt dafür, dass ein bisschen gewinkelt wird. Und ja, das Handgelenk ist ja sehr entscheidend. So beim Ausholen äh, zeige ich meinen Schüler, wie er oder sie in eine gute Position hier hinten kommt, mit dem Ellbogen ein bisschen unten, nicht oben. Äh, das Griffhände zeigt ein bisschen zum Ball. Und eigentlich, wenn man nur den Schläger schwingen lässt, kommt man automatisch in diese Position. Und dann von da äh, beim Abschwingen die Arme zu senken, wie immer, Gewicht verlagern, rotieren und dann diesen Winkel lösen. Und was auch dann ganz entscheidend ist, dass die Endposition so aussieht. Ich habe yeah hier gewinkelt und ich habe yeah hier gewinkelt. Ich sehe das so oft bei meinen Schülern, dass sie irgendwo da anhalten. Der Durchschwung ist kurz, es ist fest. Und das kostet Schlägerkopfgeschwindigkeit und Länge. Und wenn ich hier anhalte, muss mein Schwung steif sein. So, dann einfach ein paar Bälle auch so schlagen. Das ist wirklich egal, ob der Ball getroffen wird oder nicht, aber einfach ein Gefühl dafür bekommen. Und dann der nächste Schritt ist interessant. Ich lasse sie ausholen, in diese Position kommen und dann lasse ich sie ihre linke Hand dazu bringen und dann den Schläger wieder normal greifen, damit sie ein Gefühl für diese schöne Position bekommen. Und dann sage ich, okay, jetzt starte den Abschung wie immer, aber spüre die rechte Hand, wie du es bei, bei der einhändigen Übung gemacht hast und dann sofort gibt es ein ganzes Stück mehr Schnellkopfgeschwindigkeit, besserer Bodenkontakt und längere Bälle. So gehe so bald wie möglich auf die Range und bekomme das Gefühl des Einhändigen Schwingens mit der rechten Hand, rechter Arm, rechter Schulter und dann benutze es mit beiden Händen. Und diese Release ist ein bisschen das Geheimnis.